So, in diesem Schnipsel gehe ich nochmal durch die verschiedenen Lebensaltersstufen und beleuchte, was die für die motorische Entwicklung bedeuten. Und man beginnt natürlich äh, mit dem Säuglingsalter. Ähm, Im Säuglingsalter gibt es die sogenannten ungerichteten Massenbewegungen, das heißt ähm, der Körper das Baby, das Baby strampelt mit seinen Armen und Beinen, ähm, die Myelinisierung beginnt, ähm, die meisten Bewegungen laufen noch über Reflexe oder Habituation, ähm, die Umwelt wird dann als Quelle von Anregungen gesehen. Ähm ja und die ersten, ähm, die ersten Prädiktorsysteme werden ausgebildet, dass das Baby also weiß, was passiert, wenn es irgendwelche Strampelbewegungen macht. Zum Beispiel, dass eine Rasse rasselt. Genau. Das Kleinkindalter, in dem Kleinkindalter entwickelt sich die Basismotorik. Basismotorik bedeutet, laufen, springen auf dem, wie heißen die Dinger noch gleich? Laufrad sich bewegen, klettern und so weiter. Das heißt, wir beobachten eine Eroberung der Umwelt, die Motorik und die Intelligenz entwickelt sich und vielfältige Bewegungsformen entstehen. Im frühen Kindesalter differenziert sich die Motorik aus, das heißt, viele spezifische Bewegungen werden gelernt. Die Basisfertigkeiten werden besser kontrolliert, gehen in Richtung ein Optimum und es gibt einen großen Bewegungsdrang, der jeweils dafür sorgt, dass das Prädiktorsystem sich erweitert und eben in neuen Situationen mit neuen Antworten ähm, klarkommt und die entwirft und ein Sequenzlernen findet statt, das heißt, man macht nicht nur eine diskrete Bewegung, sondern ähm, viele Bewegungen können einander, ein, einander gekoppelt werden. Das mittlere und späte Kindesalter ähm, wird schon mal bei einigen Autoren das beste motorische Lernalter der Kindheit bezeichnet, ähm, das heißt, da ist die Sehschärfe inzwischen optimal, ähm, große Erweiterung des Geltungsbereichs für die Zustandsschätzung, für das Prädiktorsystem und für das Kontrollsystem und rasche Fortschritte beim Bewegungslernen. Da kann man also im Prinzip alles mit den Kindern machen. Ähm, in Manchen Literaturen wird auch das mittlere und späte Kindesalter als das Schulkindalter ähm, bezeichnet, ähm, was so ein bisschen uneindeutig ist, weil ähm, in unterschiedlichen Kulturen das Schulkind, die Einschulung mal früher oder mal später beginnt und deswegen reden wir lieber vom Kindesalter. Ähm, dann beginnt die Pubeszenz. Ähm, das heißt, es erfolgt eine Umorientierung, zum einen eine Umorientierung an den Interessen, die man bisher hat und das bringt häufig im Sport Motivationsprobleme mit sich, aber auch die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen umstrukturiert werden. Das liegt daran, dass dieser Wachstumsschub startet und auch das nicht ganz harmonisch abläuft, sondern dass erst die peripheren Körperteile wachsen und danach erst die eher zentralen, also es fängt an mit Händen und Füßen, die groß werden und dann kommen Unterschenkel, Unterarme und so weiter und das bedeutet eine Neujustierung von Prädiktor und Kontrollsystem und das kann auch schon mal so ein bisschen koordinativ ungeschickt werden. In der Adoleszenz erfolgt dann eine geschlechtsspezifische Differenzierung und eine fortschreitende Individualisierung und es sind sehr gute konditionelle und sensorische Voraussetzungen. Die Motorik kann optimiert werden. Im frühen Erwachsenenalter ist dann die Phase der höchsten sportlichen Leistungsfähigkeit. Das Niveau der Leistungsfähigkeit hängt aber da wie immer, aber je älter man wird, desto stärker davon ab, wie sehr man sich sportlich betätigt und wie viel man trainiert. Wenn man also permanent auf dem Rad unterwegs ist, dann wird man definitiv auch eine ähm, gute Voraussetzungen für alle sportlichen Tätigkeiten mitbringen. Während wenn man immer nur vorm Fernseher sitzt und Popcorn futtert, dann wird auch die körperliche Leistungsfähigkeit ähm, deutlich geringer werden. Wie dem auch sei, die Funktion der Sinnessysteme ist am besten ausgebildet, aber wie gesagt, hängt sehr stark ab von dem Grad der Bewegungserfahrung. Das mittlere und späte Erwachsenenalter ähm, erfolgt dann eine Umorientierung, ähm, der Leistungsmotiv steht häufig nicht mehr im Mittelpunkt, sondern eher das Gesundheitsmotiv von Bewegung, wobei wenn man sich manche alten Fußballer oder Radfahrer oder Standweitspringerinnen anguckt, dann haben die doch noch eine relativ hohe ähm, Leistungsbereitschaft. Dennoch ähm, wird allmählich ähm, die motorische Leistungsfähigkeit gemindert, eben auch wieder stark, abhängig davon, wie viel die Menschen da trainieren und Kontroll- und Prediktorsysteme passen sich allerdings an die sinkenden, konditionellen und sensorischen Voraussetzungen an. Wenn man sich mal die potenzielle Leistungsfähigkeit über die Lebensspanne so angucken will, dann habe ich mal hier die Leistungen zum einen, ähm, der, ähm, des Sportabzeichens des DOSB angeguckt und ähm, wir sehen hier die Leistungen für den 10.000 Meter Lauf. Ähm, hier gestrichelt mit so ähm, Rauten drin sind die Bronzeleistungen der Frauen und mit Kreis drin die Bronzeleistung der Männer. Das hier wäre für das silberne Sportabzeichen und hier dann für das goldene Sportabzeichen. Und man sieht also, für das goldene Sportabzeichen bleiben die Leistungen tendenziell bis zum Alter von 50 relativ ähnlich, also zwischen 18 und 50, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Für das silberne Sportabzeichen und für das bronzene Sportabzeichen ähm, gibt es allerdings schon einen ordentlichen Aufschlag. Ah, das war das goldene Sportabzeichen für die Frauen, sehe ich gerade. Bei den Männern ähm, darf dann doch schon ein bisschen langsamer gelaufen werden bis 50. Ähm, und danach ähm, steigt die ähm, Leistung relativ linear an, also die Leistung steigt nicht an, sondern die Zeit steigt an, die man brauchen darf für das jeweilige Abzeichen beim 10.000 Meter Lauf, was korrespondiert mit einer sinkenden Leistungsfähigkeit. Und wenn man mal versucht herauszufinden, was geht denn eigentlich im Alter, dann könnte man sich auch, und das habe ich hier noch gemacht, die Senioren-Weltrekorde mal angucken. Und der Weltrekord ähm, ja, bis so 35 ändert sich nicht großartig. Und dann fängt es tatsächlich langsam an, ähm, langsamer zu werden. Ähm, aber wie man sieht, ähm, wenn man hart trainiert, dann lässt sich dieser Rückgang der Leistungsfähigkeit noch bis zum Alter von 75 ganz gut auf, ähm, aufhalten und naja, hier äh, bei den Frauen mit 85, wer weiß, äh, da gibt es vielleicht nur eine, die das überhaupt macht und die hat dann diese Leistung hier erbracht. Immerhin noch besser als das goldene Abzeichen für die Männer. Bedeutet also, wenn man ordentlich trainiert, dann sind noch ganz gute Leistungen auch im hohen Alter möglich. Man kann sich auch mal die unterschiedliche Kraftentwicklung angucken und das ist jetzt hier skaliert auf eine gemeinsame Skala, ähm, wobei 0 der Mittelwert von allen ist ähm, und 1 ist eine Standardabweichung <coughs> über der Leistung von allen und minus 1 eine Standardabweichung von unter allen und wenn man sich das hier so anguckt, dann ist der Leistungshöhepunkt bei der Sprungkraft so ungefähr bei 20 Jahren und dann sinkt sie rapide ab. Wenn man sich aber mal die Handkraft anguckt, dann ist die Leistungs, ähm, das Leistungsmaximum liegt da eher so bei 35 bis 39 und das Absinken ist deutlich geringer. Woran liegt das? Nun, ähm, auch ältere Menschen brauchen immer wieder täglich die Kraft ihrer Hände und dadurch wird die Handkraft täglich eigentlich immer trainiert und daher ähm, sinkt sie nicht so rapide ab und ähm, man kann hier sogar noch Zuwächse ähm, im in der Durchschnittsbevölkerung erkennen. Das heißt also Kraftentwicklung hängt auch viel von dem Ausmaß des Trainings ab, aber ab 44, 45 ähm, ist dann auch bei normalem Training ein Rückgang zu erwarten. So, und wir können uns auch die motorische Lernfähigkeit einmal angucken. Das heißt, wie sind denn eigentlich Menschen noch in der Lage, etwas zu lernen? Und das war eine ganz interessante Untersuchung, die von Claudia Völker- Rehage, die jetzt in Münster lehrt, ähm, durchgeführt wurde ähm, und die hat sich so angeguckt, ähm, wie lernen denn Leute das Jonglieren und was sie gemacht haben ist, ähm, sie haben ähm, den Leuten ähm, mal geguckt, wie sie denn jonglieren können und haben dafür bestimmte Anzahl von Punkten vergeben und das hier war die Ausgangsleistung und bei der Ausgangsleistung war es so, dass die 20 bis 24-Jährigen am besten waren und die, ja, die 50-Jährigen waren ziemlich schlecht und dann ging das hier wieder so ein bisschen hoch, aber das kann auch irgendwie so ein Artefakt von der Kurve sein, das wollen wir mal vernachlässigen. Also wenn man sich hier die einzelnen Punkte so anguckt, dann ist das relativ auf einer Ebene. Das heißt, die können nicht so ordentlich jonglieren. Ähm, und die Ausgangskapazitätsreserve ist das, was sozusagen nach kurzen Instruktionen ähm, noch ähm, wie, wie jonglieren so geht, ähm, was tatsächlich ähm, dann an kurzfristigen Verbesserungen da ist. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Und wenn man dann die Menschen üben lässt, dann verbessern sie sich deutlich. Und diese Verbesserungen, die sieht man auf allen Leit Altersstufen. Aber ähm, also zwischen 40 und 75 verbessern sich im Jonglieren ähm, alle Menschen ungefähr um den gleichen Betrag ähm, und ab dem 75. Lebensjahr sind dann allerdings die Verbesserungen deutlich geringer bei den älteren Menschen als bei denen, die ein bisschen jünger sind. Das bedeutet aber auch, das Lernen der Motorik ist noch nach wie vor möglich, wenn man, ähm, wenn man ein bisschen übt. Hier habe ich nochmal mal im Überblick die ganzen einzelnen Phasen zusammengefasst. Ähm, da werde ich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ähm, das dient eher dazu, dass ihr beim Lernen nicht immer alle Folien anklicken müsst, sondern ihr da noch einfach einmal durchgehen könnt. Ähm, damit bin ich mit dem ersten Teil der motorischen Entwicklung fertig ähm, und ihr seid damit gut gerüstet für die Klausur, die am Ende geschrieben wird.